Einen schönen guten Abend, mein Name ist Anita Rötzer und ich darf Sie, ich darf euch sehr herzlich zu dieser Veranstaltung heute am Abend begrüßen, im Namen von Südwind Salzburg. Und zwar, es freut mich total, dass es uns gelungen ist, diese Veranstaltung auch im Rahmen der entwicklungspolitischen Hochschulwoche aufzunehmen. Ich zeige hier den Folder kurz ins Bild. Leider sehe ich Sie nicht, sonst würde ich Sie gerne in die Hand drücken. Das ist eine Veranstaltungsreihe, die Südwind schon seit vielen, vielen Jahren, also sicher über 30 oder 35 Jahren, in etwa alle zwei Jahre, in Zusammenarbeit mit der Universität Salzburg durchführt und mit verschiedenen lokalen Initiativen und Kooperationspartnern. Und am heutigen Abend besonders auch mit dem Afroasiatischen Institut. Maja, vielen Dank dafür. Es handelt sich um eine, diesmal sind es fast vier Wochen, eine Veranstaltungsreihe mit dem Titel Entwicklung wohin, Kontinuitäten unterbrechen, was wird verbinden, neues verhandeln. Gerade in Anbetracht der Tatsache, dass wir ja schon seit vielen Jahren mit, durch allen möglichen Krisen begleitet werden, ob das jetzt die Klimakrise ist oder Wirtschafts-Finanzkrise, Migrationskrise, Covid-Krise, wollen wir uns, die Frage stellen, eben wohin geht, die, wohin geht die Entwicklung und die Veränderungen, vielleicht in eine Richtung, die ich gar nicht so will wie jeder von uns, wo keiner wirklich einverstanden ist oder schon. Die Frage ist, passieren diese Entwicklungen einfach oder können wir sie irgendwie gestalten? Und da möchten wir ein paar Impulse anbieten. Wir haben nationale, internationale Gäste gewonnen, hier teilzunehmen um diese Frage zu reflektieren und bewusst zu machen, was denn so passiert und welche, welche Alternativen wir auch haben. Ich begrüße auch unsere Gäste und gebe einfach das Wort wieder zurück an die Maya und wünsche auch eine gute Diskussion und schauen wir mal, welche Entwicklungen sich da sonst noch so auftun durch Erfahrungen über Referenten und Referenzen. Ja, vielen Dank, Anita für die Einführung auch. Und wir freuen uns natürlich sehr, dass wir im Rahmen der entwicklungspolitischen Hochschulwochen diese Veranstaltung anbieten können. Ja, danke für die ganze Kooperation auch. Ähm, Jan, willkommen nochmal eben zur Podiumsdiskussion. Wie resilient sind wir eigentlich? Ähm, äh, mein Name ist Maya Lu. ich bin vom Afroasiatischen Institut ähm, und kümmere mich hier ums Bildungsprogramm. Ich habe hier eine kleine PowerPoint-Folie vorbereitet für die Einführung und den Ablauf auch, die ich jetzt gleich mit euch teilen möchte. Einen Moment. Seht ihr die jetzt? Ja, super. Genau. Das Thema heute ist eben, wie resilient sind wir eigentlich, gemeinsam durch die Covid-19-Pandemie, Good Practice-Beispiele aus Afrika, Asien und Lateinamerika. Wie gesagt, die Kooperation zu Veranstaltung ist mit Südwind, aber auch Afrika-Info und das Österreichische Lateinamerika-Institut sowie die Stiftung Asienhaus Köln und das Zentrum Theologie Interkulturell Studium der Religionen der Uni Salzburg, wo wir eigentlich räumlich auch verortet wären heute. Aber zum Glück können wir diese Veranstaltung auch online durchführen. Zu Gast sind heute Karin Brunner die heute aus Ecuador dazu geschaltet ist. Sie ist Juristin und Lateinamerika-Expertin mit Schwerpunkt auf Medizin und Care-Ethik, integrative Medizin und Menschenrechte. Sie forscht im Rahmen der Agent Care Research Group ähm, in, an der Uni Graz in Uruguay, Chile und Ecuador. Dann haben wir Oliver Pai hier aus Bonn heute, äh, heute als Gast. Er ist wissenschaftlicher Mitarbeiter der Abteilung für Südostasienwissenschaft der Uni Bonn. Er hat in Forstwissenschaften promoviert und seine Forschungsschwerpunkte liegen auf Forstpolitik und soziale Bewegungen in Südostasien. Er hat dieses Jahr bei der Zeitschrift Südasien eine Ausgabe über Corona ein Jahr später und immer noch mittendrin herausgegeben. Und auch einen spannenden Artikel selbst verfasst mit einer Kollegin zu Lehren aus Covid-19-Strategien in Südostasien. Dann haben wir auch noch Martin Sturmer hier zu Gast ähm, aus Oberndorf. Er ist Afrikanist und Kommunikationswissenschaftler. Er hat die Nachrichtenagentur Afrika.info gegründet und arbeitet auch als Kommunikationsberater. Und daneben ist er auch im Afrikareferent hier am Afroasiatischen Institut. Noch ein Hinweis, äh, wir haben auch äh, vom Asienhaus äh, Zeitschriften also ein Blog Zeitschriften zugesandt bekommen zum Thema Corona in Asien und eine andere Ausgabe auch zu Autoritarismen und das Ringen um Demokratie. Und die hätten wir eigentlich bei der Veranstaltung verteilen können. Also wer Interesse an diese Zeitschriften hat, äh, soll uns einfach äh, persönlich im Chat äh, Name und Adresse schicken und dann würden wir das per Post auch verschicken oder ihr könnt es auch gern bei uns abholen. Das ist natürlich auch möglich. Ich würde jetzt noch einen kurzen inhaltlichen, eine inhaltliche Einführung geben äh, zum Thema. Also wir haben ja das Thema: äh, Wie resilient sind wir eigentlich? Äh, wir fassen dabei den Resilienzbegriff als die Fertigkeit auf, einen Umgang in Krisensituationen zu finden und dabei Stabilität zu eine gesunde gesunde handlungsfähigkeit zu entwickeln wir möchten hier aber nicht nur ein system erhaltenes konzept fördern denn krisen bieten auch die chance aus vielen zu lernen in diesem sinne möchten wir eben im rahmen dieser podiumsdiskussion äh, auch den blick über den tellerrand fördern und äh, gute strategien im umgang mit sars cov 2 aus ländern afrikas asiens und lateinamerikas lernen die Pandemie ist leider vielerorts noch in vollem Gange, daher können wir nur eine Art Zwischenbilanz ziehen im Rahmen der Veranstaltung. Und äh, wir haben äh, sehr unterschiedliche Perspektiven und spezifische Zugänge, die die Referierenden heute mitbringen. Also es ist auf keinen Fall... Ähm, äh, eine Perspektive, die eine umfassende Debatte abdecken kann. Aber ich bin mir sicher, dass wirklich sehr spannende Ansichten ähm, und auch ähm, ja, neue äh, Erfahrungen über diese Beispielländer gesammelt werden können. Und daher freue ich mich sehr über euer Kommen und die gemeinsamen Gespräche jetzt. Als Einstiegsrunde wollte ich gerne... Ähm, Moment. Äh, wollte ich gerne euch auch noch mal die Möglichkeit geben, euch vorzustellen und äh, das mit der Frage koppeln, wie ihr in eurer Forschung und Arbeit mit Covid-19 konfrontiert seid in den Fokusregionen. Und ich gebe mal an Oliver weiter, genau. Ja, danke, Maya, für die äh, Einführung. Ähm, Du hast ja eigentlich schon auch gesagt, also mein Hintergrund ist, dass ich diese eine Ausgabe von der Zeitschrift Südostasien mit herausgegeben habe und mit der Tanja Matthijs diesen, diesen vergleichenden Überblicksartikel geschrieben habe und ich glaube, dass so bist du auf uns aufmerksam geworden, weiß ich nicht und sonst habe ich die Gelegenheit genutzt, in, an der Universität äh, ein paar Mal jetzt ein Seminar zur politischen Ökologie von Krankheiten in Südostasien zu machen, wo wir auch so ein bisschen auch die koloniale Vergangenheit mit einbeziehen. Ähm, und ich bin in meiner Forschung, ähm, die zurzeit vor allem ähm, zur Palmenindustrie ähm, läuft, und vor allem die Arbeiterinnen in der Palmölindustrie ähm, damit konfrontiert, eben, wie es ihnen ergeht in der Krise. Und ähm, das ist natürlich ein, eine Gemenge aus äh, epidemischem und sozialer äh, Notstand. Ähm, und da, da werde ich quasi äh, direkt mit konfrontiert. Ja, und zuletzt bin ich heute von, von, einem Warnst von meinem Warnstreik aus dem öffentlichen Sektor gekommen, ähm, wo eine der Hauptauseinandersetzungen eben in den Unikliniken jetzt in den nächsten Monaten ausgefochten wird, wo es um den Personalschlüssel geht. Und das hängt natürlich auch mit dem Thema zusammen, weil diese Überlastung durch 20 Jahre neoliberale Reformen unseres Gesundheitssystems hier in Deutschland, ich weiß nicht, wie es in Österreich aussieht, wirklich die Mitarbeiterin vor immensen Problemen steckt und Dort wird es eben ähm, in den nächsten Monaten auch weitere Streiks und sowas geben, um eben mehr Personal im Gesundheitssystem wieder zu bekommen. Danke dir, Oliver. Ja, Karin, wie beschäftigst du dich in deiner Arbeit mit Corona? Ja, hallo allseits aus Ecuador. Bei uns ist gerade 12 Uhr mittags. Herzlichen Dank für die Einladung. Ähm, ja, Maya, du hast ja schon erwähnt, äh, also ich als Juristin beschäftige ich mich mit dem Thema aus menschenrechtlicher Perspektive und ähm, aus der Sicht der Care-Ethik, ähm, also als angewandte Ethikerin aus der Sicht der Care-Ethik, äh, vor allem mit der Frage, wie gehen die, die Menschen mit dem Thema um in ihrem Alltag? die Care-Ethik beansprucht ja für sich eine transformative Ethik zu sein und ähm, zielt auch ab auf gesellschaftliche Erneuerungen, ausgehend von, von den Alltagsproblemen der, der Menschen. Also Care-Ethik ist weiter jetzt als Pflegeethik, also nicht nur diesen, äh, die nicht nur diesen Bereich, den, den professionellen Gesundheitsbereich betrachtet, sondern ähm, wirklich auch versucht aus den Konfliktsituationen im Alltag, äh, neue Erkenntnisse zu gewinnen für die Theorie. Also aus der Forschungsperspektive ist das mein Zugang. Natürlich dann die ganzheitliche Perspektive des Menschen. Also das ist ein ganz ein wichtiger Bereich in meiner Forschung und in der Beratungstätigkeit, also in der äh, Coaching- und Beratungspraxis äh, im Zusammenhang mit Covid, sehe ich, Natürlich den einerseits den Umgang der Menschen mit den Folgen der Erkrankung, ähm, andererseits aber auch den Umgang mit den, mit den Maßnahmen, was macht das mit ihnen, wie, ähm, ja, wie äh, schneid, welche Lebenseinschnitte gibt es, wie, wie gehen sie damit um. Also aus diesen beiden Bereichen Forschung und Arbeit bin ich eigentlich jeden Tag ähm, am Thema relativ relativ intensiv. Gut. Ja, danke, Kat. Und Martin, ähm, bist du dran mit ähm, deinem Bezug zur Afrika? Mhm. Ja, einen schönen guten Abend an euch alle. Ja, also ich betreibe ja die Nachrichtenagentur Afrika Info seit 14 Jahren und versuche da so ein differenziertes Afrika-Bild zu äh, ermöglichen. Und ähm, wenn man sich so eher erinnert, an den Start der, der Pandemie, da kamen ja ziemlich ähm, negative Sichtweisen in Bezug auf die Entwicklung auf Afrika. Also es wurden fast so apokalypseartige Züge geäußert, dass Afrika quasi am Abgrund steht, wegen der schlechten Gesundheitssysteme und und so weiter. Und ja, es hat Bill Gates zum Beispiel von 10 Millionen Toten gesprochen, die wir dort zu erwarten hätten. Auch Christian Drosten hat sich im März sehr sehr negativ geäußert und gesagt, im Juli werden wir Szenen in Afrika erleben, die wir uns heute gar nicht vorstellen können. Es gab auch andere Stimmen, die vor allem aus Großbritannien kamen, vom Epidemiologen Paul Hunter, der aber bei uns gar nicht gehört wurde, der gesagt hat, dass es in Afrika wahrscheinlich gar nicht so schlimm werden wird wie in Europa, weil wir eben ganz andere demografische Voraussetzungen dort haben. Und das hat mich dann sehr interessiert, diese Entwicklung tatsächlich mitzuverfolgen und habe dann eben eine Infoseite dazu gestartet, wo ich eben die Entwicklungen äh, sehr mal äh, vom ersten Fall am 14. Februar bis heute eigentlich aufzeichnen, um da ja, äh, um, ein bisschen Nutzen zu stiften und Menschen da die Möglichkeit geben, das aus einer neutralen Perspektive zu verfolgen. Dankeschön. Ja, danke euch allen. Ich würde dann gleich zur Einstiegsfrage übergehen in die Diskussion. Ähm, also wir haben gemerkt, dass westliche Länder vielfach härter getroffen wurden von Covid als viele andere Länder, besonders in südostasiatischen Ländern. Woran könnte das liegen, Oliver? Ja, woran könnte das liegen? Vielleicht daran, dass, dass wir korrupte und unfähige Regierungen haben, die Wirtschaftsinteressen und Wachstum über die Gesundheit ihrer Bevölkerung stellen. Allerdings haben wir in Asien natürlich auch korrupte und kapitalfreundliche Regierungen. Sie sind aber nicht ganz so unfähig äh, wie unsere anscheinend. Ne? Und das beste Beispiel ist natürlich China. Äh, in einem Land mit 1,3 Milliarden Menschen haben die äh, bis heute 111.000 Fälle, äh, 5.000 Tote, während wir in Österreich mit gerade mal 9 Millionen Einwohnern äh, eine Million Fälle und äh, fast 12.000 Tote, kann das sein? Ähm, das heißt, vielleicht macht China im Vergleich etwas richtig, <lacht> aber ähm, anstatt von China zu lernen, äh, wird hier Orientalismus betrieben. Ne, wir schauen uns gerne Neuseeland an, das ist schön westlich, äh, da kommen die Hobbits her und so, das ist, äh, das ist sympathisch, aber China wird in geopolitischer Konkurrenz eben äh, orientalistisch geössert äh, als äh, fremdgefährlich autoritär und äh, natürlich können wir nicht, nichts aus China lernen. Ein gutes Beispiel fand ich neulich einen Artikel von Fabian Kretschmer in der Taz, der die chinesischen Maßnahmen als absurd und zu radikal kritisiert, die außerdem eigentlich nur politische Gründe hätten, weil das Regime Angst hat vor Unruhen vor den olympischen Winterspielen. Und, und die Chinesen hätten eine psychologische Angst vor dem Virus. Und Herr Kretschmer belehrt dann China und ähm, äh, sagt, dass China mit dem Virus leben lernen soll. Ja? Und also, ähm, Es ist nicht auszumalen, wenn China äh, Herr Kretschmers Rat folgen würde und es so, so machen würde wie in Europa, dann hätten wir, wenn man die eine ähnliche Politik wie zum Beispiel die US, US-amerikanische Politik machen würde. Mit den Bevölkerungszahlen in China hätten wir jetzt dort bis heute ungefähr drei Millionen Tote. Und das ist für mich die dümmliche Arroganz des Westens, der tatsächlich auch ein Grund dafür ist, warum sie eben bei der Pandemiebekämpfung so dilettantisch vorgehen. Danke, Oliver. Ähm, Martin, äh, du hast ja schon äh, bei deiner Vorstellung äh, erklärt, dass eben diese katastrophale äh, äh, Situation in Afrika nicht eingetroffen ist. Was waren denn noch Gründe dafür, dass das mhm. bis jetzt nicht so passiert ist? Mhm. Ähm, darf ich schnell meinen Bildschirm zeigen? Ich möchte nämlich vielleicht kurz die Seite hier zeigen, damit man dir da Funktioniert das? Ja. ja, genau. Ich möchte nämlich äh, vielleicht einmal auf einen gemeinsamen Stand kommen, damit wir gemeinsam sehen, äh, wovon wir eigentlich sprechen. Also hier sehen wir die epidemiologische Kurve seit Beginn, also seit dem 14. Februar, wo der erste Fall aufgetreten ist in Ägypten, bis zur letzten Kalenderwoche und äh, hier haben wir pro Tag auf dem ganzen Kontinent Afrika, 3357 Infektionen, Neuinfektionen äh, pro Tag. Ja. Das ist wahnsinnig niedrig und verblüfft natürlich, äh, äh, wenn man es auf den ersten Blick sieht, weil es natürlich nur ein Bruchteil ist von dem, was wir hier in Österreich haben äh, oder natürlich auch in Deutschland. Die Frage, die sich stellt, wie ist das möglich? Ja, äh, zunächst, glaube ich, muss man schon einmal attestieren, dass extrem wenig getestet wird. Ja, bislang gab es in Afrika nur rund 81 äh, Millionen Tests äh, bei einer Bevölkerung von rund 1,3 Milliarden Menschen. Das ist auch für den gesamten Kontinent wesentlich weniger wie in Österreich, weil hier haben wir bereits 108 Millionen Tests, äh, äh, sind bereits durchgeführt worden. Ja. Und man muss sich auch die, äh, die Todeszahlen anschauen. Also in Afrika sind... Das kann ein bisschen runtergehen, dann sieht man sogar auch die, die Länder, die momentan am stärksten betroffen sind. In Afrika sind rund 222.000 Menschen bislang verstorben. Damit wäre die Sterblichkeitsrate eigentlich wesentlich höher wie bei uns, nämlich bei 2,6%. Prozent. Aber man muss auch dazu sagen, von diesen 220.000 Menschen sind alleine in Südafrika 90.000 Menschen verstorben. Und dort gibt es etwas, was es in, in den meisten anderen Ländern nicht gibt, beziehungsweise ist man kein anderes Land überhaupt in Afrika bekannt. Dies ist die Übersterblichkeit aus. Weißt und in Südafrika haben wir eine Übersterblichkeit seit dem Beginn der Pandemie von 273.000. Das ist dreimal so viel wie die Corona-Todesfälle, die tatsächlich erfasst worden sind. Also ich glaube, man sieht schon, dass wir hier nur äh, die, die, die Spitze des Eisbergs sehen an diesen, an diesen Zahlen. Und das ist auch, was die WHO mittlerweile bestätigt, also die WHO hat in einer Studie, die Mitte Oktober vorgestellt worden ist, davon gesprochen, dass in Afrika nur jede siebte Corona-Infektion entdeckt wird und es gibt auch Untersuchungen des Instituts für Druckenmedizin der LMU München die sich in Addis Abeba und in anderen äthiopischen Städten ganz genau äh, äh, Antikörpertests durchgeführt haben. Und zum Beispiel war im Anfang April bereits im Addis Katima, dieser nördliche Stadtbezirk von Addis Abeba, äh, 73 Prozent der Probandinnen hatten dort äh, äh, Antikörper im Blut. Ich glaube, das ist einmal wichtig vorauszuschicken, dass wir uns hier äh, mit einer sehr unsicheren äh, Faktenlage auseinandersetzen. Ja? Äh, trotzdem ist es aber mittlerweile ausgesichert, es geben auch äh, sehr viele Experten äh, zu, äh, dass die Situation bei weit nicht so schlimm ist wie am Anfang gemutmaßt wurde äh, und über die Hintergründe äh, zerbrechen sich Experten durchaus den Kopf äh, und es gibt zum Beispiel, also was sehr offensichtlich ist, ist wahrscheinlich die, die junge Bevölkerung. Also wir haben einen Altersmedian in Afrika von 20 Jahren. In Europa liegt der Median bei 43. Also der Median bedeutet, der Altersmedian, dass 50 Prozent jünger wie 20 Jahre sind und 50 Prozent älter. Und das macht natürlich schon einen, einen wesentlichen Unterschied. Dann wird natürlich auch, werden die klimatischen Bedingungen eine Rolle spielen, weil ein Großteil des Lebens spielt sich natürlich auch im Freien ab. Untersuchungen laufen auch von virologischer Seite, ob es gewisse Resistenzformen gibt. Das ist aber bis jetzt noch nicht gesichert. Ein Faktor, der aber wirklich, glaube ich, schon eine große Rolle spielt, ich war ja beim Auftreten der Corona-Pandemie gerade in Kenia und Dort wurde, obwohl es da noch lange keinen Fall gab, die Situation schon sehr ernst genommen. Also schon bei der Anreise wurde Fieber gemischt am Flughafen. Überall standen schon die Desinfektionssprecher herum. Drei Wochen später, wie ich in Wien gelandet bin, gab es das alles nicht und die Situation war da schon wesentlich schärfer. Ja. Also ich glaube schon, dass afrikanische Regierungen das Thema sehr, sehr ernst nehmen, sehr schnell reagiert haben. Die meisten haben auch sehr rasch einen harten Lockdown verhängt. In Südafrika war sie überhaupt einer der härtesten der Welt mit, mit äh, Ausgeh- und Alkoholverbot. Und in Westafrika muss man natürlich zu, äh, dazu sagen, dass es natürlich auch Erfahrungen gibt in der... Bekämpfung der Ebola-Pandemie 2014 und dass man da sehr stark darauf reagiert hat, auch was die Gesundheitssysteme betrifft. Also in Nigeria zum Beispiel hat das Center for Disease Control nach der Ebola-Epidemie 23 neue regionale Gesundheitszentren errichtet, um schnell reagieren zu können. Also es gibt schon unterschiedliche Faktoren, die da eine große Rolle spielen. Danke dir, Martin, für den Überblick. Ja, Karin, die nächste Frage wäre an dich zu Lateinamerika, die ja sehr unterschiedliche Entwicklungen durch die Corona-Pandemie erlebt hat bis jetzt. Uruguay hat auch recht schnell und effektiv zu Beginn der Pandemie reagiert. Könntest du uns ein bisschen mehr dazu schildern? Ja, also Uruguay hat ja zu dieser Zeit genau eine neue Regierung bekommen. Ähm, es wurde rasch die sanitäre Notlage ausgerufen, allerdings nie eine, ähm, eine Ausgangssperre verhängt in der, während der ganzen Pandemie. Ähm, Grenzen wurden geschlossen, die wurden jetzt im, im November erst geöffnet wieder. Und ähm, ja, äh, die Leute wurden sozusagen nach Hause geschickt, ähm, mit, schon mit Hilfe der Polizei, aber ohne ohne eine, eine Rechtsgrundlage. Also es gab nie diese, diese Zwangsmaßnahmen. Der Präsident hat immer darauf gepocht, auf diese verantwortungsvolle Freiheit. Es war ja dann Uruguay ein Jahr lang fast ein Musterland. Ähm, und als dann plötzlich, nach zwei Tagen ähm, ohne Neuinfektionen, sind dann plötzlich die, die, die Zahlen explodiert und, und ist äh, zu der, zur größten Krisenregion geworden. Ähm, der Präsident hat aber dann trotzdem niemals die, also diese, diese Linie verlassen. Also anfangs war es so, dass in etwa eineinhalb Monaten sind die Leute wirklich zu Hause geblieben, sehr konsequent, Schulen geschlossen, ähm, bis auf die notwendigste Grundversorgung. Ähm, man muss aber auch dazu sagen, Uruguay hat 3,5 Millionen Einwohner und ist in etwa ist mehr als doppelt so groß als, als Österreich. Also die, die Bevölkerung äh, konzentriert sich wirklich auf den Großraum Montevideo, auf etwa 1,3 Millionen. Ähm, und ansonsten ist einfach sehr viel Landbevölkerung. Es wurde dann auch ganz unterschiedlich umgegangen mit den, mit den Schulschließungen. Also die wurden relativ rasch wieder geöffnet, vor allem am Land. Ähm, weil man da keinen Zugang hatte ansonsten zu den Kindern. Also die waren die, die am, ähm, ähm, ja, einfach aufgrund der Infrastruktur fehlendes Internet und so weiter. Also dort hat man äh, also stufenweise relativ rasch versucht, das wieder zu öffnen, die Schulen. Ähm, ja, und so wurden die Maßnahmen in Abstimmung mit einem äh, Wissenschaftlergremium, mit einem Freiwilligen, wurde das... Äh, eigentlich immer abgestimmt bis zu dem Zeitpunkt, als die Zahlen explodierten. Also da haben durchaus die, die Wissenschaftler andere Maßnahmen gefordert und äh, der Präsident ist aber bei diesen, bei diesen Maßnahmen oder die, die Regierung die neue bei diesen Maßnahmen geblieben. Aber es lag eben, wie gesagt, als, Vorzeige, als Vorzeigestaat eine Zeit lang und das äh, ist dann aber gekippt. Aber hat sich natürlich von den Maßnahmen wesentlich unterschieden, von Nachbarstaaten, von den Großen. Und auch von der Dramatik jetzt, von den, und, ja, zum anderen, ich komme mal später, glaube ich, noch. Ja, danke dir, Karin. Das war so der erste, gut. Ja, jetzt würden wir zum Umgang von Regierung, Zivilgesellschaft und Organisation mit äh, dem Virus äh, übergehen. Und ich würde dich, Oliver, konkret fragen, was denn äh, die konkreten Maßnahmen sind, die die Regierungen oder auch die Zivilgesellschaft im Umgang mit dem Virus äh, genau vorgenommen haben. Ja, wir haben ja ähm, die Länder in Südostasien miteinander verglichen. Also erstmal die Regierungs. Ähm, Politik und vorab, muss man sagen, das sind natürlich tendenziell eher autoritäre äh, Regierungen. Ne? Ähm, und die haben allen gemeinsam sehr schnell die Grenzen geschlossen. Die waren alle ähm, praktisch durch Erfahrungen mit ähnlichen Pandemien vorher, SARS, Vogelgrippe und so weiter, ähm, schon quasi vorgewarnt und hatten dadurch ähm, ein bisschen Zeit gewonnen weil die eben äh, direkt reagiert haben. Und die Frage ist dann, was haben sie dann in dieser Zeit gemacht? Ja? Und ähm, wir, das Ergebnis ist eigentlich, dass sie sehr sehr unterschiedlich dann diese Zeit genutzt haben. Und auf der einen Seite haben wir, wir haben ja ganz gesehen, ähm, autoritär ist nicht gleich effektiv und Lockdown, ob hart oder nicht hart, äh, ist nicht gleich eine effektive Test, Trace und Isolate Strategie. Ja, das war ein wichtiges Ergebnis. Und wir haben dann, also Malaysia, Indonesien, Philippinen, im Grunde katastrophale Strategien, ähm, die ähm, Lockdowns gemacht haben, aber trotzdem müssten alle arbeiten gehen. Ähm, also deswegen sage ich sogenannte Lockdowns. Ähm, die haben äh, im Grunde die, die Pandemie genutzt, um ihre autoritäre Politik durchzuboxen. In Philippinen, ähm, also wo Duterte mit äh, sehr großen Repressionen, gegen die Zivilgesellschaft, die die Pandemie nutzte. Also es gab sehr viele Verhaftungen von irgendwelchen Jugendlichen, die irgendeine Maßgabe nicht erfüllt haben. In Indonesien haben hat die Regierung, wo auch ein Faschist aus der Suharto-Zeit in der Regierung sitzt, das genutzt, um die sogenannten Omnibus-Gesetze durchzusetzen gegen äh, Arbeitsrechte und Umweltbestimmungen. Ähm, und in Malaysia wurde das vor allem genutzt, um äh, mit einer rassistischen Kampagne gegen die Migrantin äh, sie als Sündenböcke darzustellen. Ähm, und wir haben zum Teil eben auch Zusammenbrüche, wirkliche Zusammenbrüche des äh, Gesundheitssystems lang gehabt. Auf der anderen Seite waren Vietnam- Thailand und Singapur äh, viel erfolgreicher und gerade von Vietnam können wir, glaube ich, einiges lernen. Also bin, die haben nämlich eine sehr effektive Test, Trace und Isolate-Strategie gemacht. Die haben einen kurzen effektiven Lockdown gemacht, schon im April. Ähm, und äh, nach zwei Wochen war der Lockdown vorbei. Seitdem haben die eigentlich keinen landesweiten Lockdown gemacht. Äh, mehr machen müssen. Also es war sehr schnell wieder so, dass die Menschen quasi normal, also wieder kapitalistisch sich ausbeuten <lacht> lassen durften. Die Kinder durften in die Schule, die Leute konnten in die Basen in Diskotheken und die hatten eigentlich die ganze Zeit sehr, sehr niedrige, also kaum, kaum Fälle. Und das haben sie dadurch gemacht, dass sie einfach ganz ja, konsequent im Grunde drei Sachen gemacht haben. Das erste ist, sie haben getestet, getestet, getestet. Sobald ne, irgendwas äh, festgestellt worden ist, dann wurden ähm, wirklich die Kontakte systematisch getraced und diese Leute wurden dann ähm, isoliert. Ja? Das war vielleicht äh, etwas unangenehm für die Personen, die dann auch in zum Teil so zentralisierten. Ähm, Quarantänebehausung äh, dann äh, gehen mussten, aber dadurch konnten sie eben sehr schnell diese Infektionsketten äh, äh, unterbrechen. Und das war eigentlich das Zentrale. Jetzt haben wir, ähm, gerade kommt eine richtige Welle in Vietnam, dazu sage ich äh, später nochmal was, aber ähm, also bis, bis vor kurzem war das wirklich sehr, sehr beeindruckend, dieser Erfolg. Und ähm, das kann man ganz gut vergleichen, weil Vietnam so eine ähnliche Bevölkerungszahl hat wie Deutschland. Und während Deutschland ähm, in April dieses Jahres ähm, bei drei Millionen Fällen und ähm, äh, 82.000 Tote äh, lag, war Vietnam bei 3.000 Fällen und bei 35 Toten. Und äh, das ist für mich dann schon... Äh, also doch eine relativ erfolgreiche Pandemiepolitik. Danke dir, Oliver. Ja, ähm, dann würde ich weiter zu äh, Karin gehen. Ähm, wie waren da die zivilgesellschaftlichen Strategien, ähm, um halt sich auch selbst organisiert? Äh, sich gegen den Virus zu schützen, besonders also in Uruguay und weil du auch in Ecuador bist, würden wir auch gerne was über Ecuador erfahren. Genau. Dein Mikro ist noch aus. Jetzt. Ich kann einfach einige Beispiele aus der Praxis von einigen berichten. Ähm, wie sich Menschen schützen oder auch organisieren, eben in diesen, ähm, in diesen Zeiten, also in Uruguay. Ich denke, was, was sicherlich hilfreich war für Menschen, sind ähm, Versorgungsgemeinschaften, die es schon vorher gegeben hat. Also das ist was was mir in Uruguay sehr stark auffällt, die sich einfach schon nachbarschaftlich, also in Richtung von Solidargemeinschaften organisieren, dass ihre Lebensmittel beschafft werden, weil das hat ja ganz, ganz, sind ja ganz massive Einschnitte, wenn die Menschen zu Hause bleiben müssen, leben wir von einem Tag auf den anderen auch zum Teil. Das ist ja, obwohl Uruguay ja sehr europäisch ist und sozial relativ ausgeglichen, ähm, ist es ja auch dort so, dass viele Menschen ähm, auf ihre tägliche Arbeit angewiesen sind und das, das war ja dann doch plötzlich für viele weg oder eigentlich auch die Begründung, dass, dass eben keine äh, Zwangsmaßnahmen verhängt werden, dass, dass eben das nicht passiert. Wo ich denke, was sich sicher bewährt hat von ähm, Gemeinschaften, die ich kenne, ist diese, diese Organisation. Wie, wird, wie werden die Lebensmittel beschafft oder auch Gemeinschaftsküchen? Ähm, ja, für die gesamten Probleme, die da durchaus auch im familiären Bereich, im psychischen Bereich, ähm, Online-Netzwerke, um die Kinder irgendwie ähm, ja, nicht in diesem Schockzustand auch zu belassen Also das, das hat man auch, obwohl es ja dort sehr kurz war und äh, relativ rasch ähm, zu einer äh, Lockerung gekommen ist, hat das ja auch dort schwere Schockzustände verursacht. Also da dass, dass, dass sind Kinder wirklich ohne Sprache geblieben und solche Dinge. Und, und das sind natürlich ähm, Folgen, die kaum beachtet werden oder nicht, nicht abgefedert werden. Und da haben sich schon diese, diese, einfach diese solidarischen Netzwerke ganz sicher ähm, bewährt, die zum Teil vorher schon bestanden haben oder die im rasch auf wirklich auf Online-Netzwerke umgestellt wurden. Ähm, ja, Versorgungsgemeinschaften, Gemeinschaftsküchen habe ich schon erwähnt. Ähm, um jetzt ja für die gesundheitliche Vorbeugung, also da bin ich mir jetzt auch für, für viele Länder Südamerikas sicher, dass hier äh, für den Schutz äh, ganz viel die, also komplementärmedizinische Ansätze, dass vieles reaktiviert wurde auch in dieser Phase. Zur Vorbeugung einerseits, also ich war eigentlich ständig von Menschen umgeben, die das sehr ernst genommen haben, also von Anfang an, so wie ich das wahrgenommen habe und auch wie es vermittelt wurde immer, aber da wurde einfach versucht, auf Ressourcen zurückzugreifen, die praktisch keine Regierung zur Verfügung stellt oder die die auch von der öffentlichen Politik praktisch ausgeschlossen sind. Also das ist einerseits in Uruguay, natürlich ländliche Versorgungsnetze funktionieren immer leichter, oder die, die, die Menschen trifft es auch, hat es auch nicht so hart getroffen. Und in Ecuador ist das auch offiziell stärker verankert. Ecuador hat ja beispielsweise die, die, die traditionelle Medizin und komplementäre Methoden, in der Verfassung verankert. Also aufgrund des hohen Anteils der indigenen Bevölkerung hat das sowieso einen ganz anderen Stellenwert und ähm, würde ich sagen, läuft auch nicht so im versteckten äh, Bereich oder in einem, äh, ja, also das ist auch etwas, was hier ständig präsent ist auf den Märkten. Äh, ganz selbstverständlich, dass die Leute ihre Tinkturen zu Hause haben. Ähm, aber gleichzeitig natürlich auch den, den Zugang Einfordern. Also das ist hier in Ecuador sicherlich schwieriger. In manchen Städten, Großstädten war ja Kiel, war ja sehr betroffen. Und bei Uruguay, muss man dazu sagen, hat er ja ein sehr starkes Gesundheitssystem und die haben auch dann sehr rasch aufgerüstet mit Intensivbetten, wie es dann eskaliert ist. Ja, aber das sind so diese Strategien, die ich in erster Linie wirklich im Alltag wahrgenommen hätte, die für die, für die Menschen Wichtig waren, wirklich diese Solidarnetze und die, die komplementär medizinischen Methoden, traditionellen Methoden. Danke, Karin. Martin, du hast beim Vorbereiten der Podiumsdiskussion von einer einem sozialen oder sozialen Innovationsprojekten erzählt, die zur Bekämpfung der Pandemie, besonders glaube ich in Westafrika, wenn ich mich jetzt nicht irre, äh, entwickelt wurden. Könntest du uns darüber mehr erzählen? Ja, für mich war es eigentlich ganz spannend zu so verfolgen, wie so die Zivilgesellschaft äh, oder ganz normale Menschen darauf reagieren, weil die Gesundheitssysteme in Afrika ja doch tendenziell eher schwach sind und äh, welche Lösungen entwickelt werden. Und das war gleich zu Beginn eigentlich aufgefallen, weil ich ja auch gerade dort war im Westen von Kenia, dass zwei junge Burschen so also eine Händewaschstationen für die Busterminals äh, entwickelt haben. Äh, das war ein ganz einfaches Konstrukt, aber sehr effektiv. Man muss das konnte man die Seife und den Wasserspender quasi mit den Füßen bedienen, musste nichts berühren und äh, hat einen großen Anklang gefunden, äh, weil es einfach eine sehr kreative äh, Lösung war, die ganz schnell äh, die Situation dort äh, auch tatsächlich äh, ja, mitgeholfen hat, um, um Ansteckungen äh, zu vermeiden aber auch ähm, zum Beispiel an der äh, Universität, an äh, der Universität in Nairobi. Ähm, es gab ja in Kenia zu Beginn so gut wie keine Beatmungsgeräte äh, und äh, denen ist es eigentlich gelungen, also wirklich 16 Studierende, die sich hinsetzt haben äh, und, und äh, tatsächlich ein funktionsfähiges Beatmungsgerät entwickelt haben, ähm, das dann landesweit auch eingesetzt werden konnte. Ja, und solche Beispiele gibt es eigentlich viele und das ist auch wirklich erstaunlich, was man auch alles ausprobiert hat. Ich habe noch ein paar äh, Beispiele mitgebracht. in Tunesien. das ist, vielen von Ihnen haben das wahrscheinlich gesehen, dass man zur Überwachung des Lockdowns, das kann einem sympathisch oder unsympathisch sein, das ist völlig egal, aber äh, äh, dort wurden Roboterpolizisten eingesetzt äh, mit, mit, mit Kameras und quasi die Papiere zu äh, überprüfen, ja, äh, um einfach äh, äh, ja, erklären zu können, ob die Leute äh, berechtigt auf der Straße sind. Dann gab es natürlich eine Vielzahl von Apps in unterschiedlichen Ländern. ja, Entweder zur Abklärung von Covid-19-Symptomen, auch zum Contact-Tracing. Oder auch für so Sachen wie äh, der Organisation von Lieferdiensten. Ja. Man darf ja nicht vergessen, Afrika ist ja der mobile Kontinent. Es äh, hat ja jeder ein Smartphone. Und äh, ähm, so äh, das äh, mobile Bezahlen ist in vielen Ländern einfach wirklich state of the art. Und, und mobile Lieferdienste funktionieren dort eigentlich äh, ganz selbstverständlich. Ja. Und das hat man natürlich auch hochgefahren, um Menschen auch versorgen zu können. Aber natürlich gibt es ja ganz andere Initiativen in, in Guinea-Bissau, zum Beispiel haben wir sehr bald eine Fact-Checking-Seite äh, hochgezogen, weil sehr viele Gerüchte kursiert worden sind. Das war ganz wichtig, um hier wirklich auch äh, kursierenden Falschmeldungen Einhalt zu gebieten. Ja, und äh, auf, in, in Kap Verde, das besteht ja aus zehn Inseln, manche sind eher abgelegen, hat man versucht, einfach wirklich Medizine, Medikamente oder leichtes medizinisches Gerät mit Drohnen auf die entlegenen Inseln zu bringen. Auch das hat ja vorher angeklappt. Also es ist immer wieder erstaunlich, welche Initiativen dann tatsächlich in kürzester Zeit auch aus dem Boden gestampft werden können, die dann auch wirklich gut funktionieren. Ja, sehr spannend. Ja, ähm, was wir auch noch als Thema hier bei der Podiumsdiskussion behandeln werden, sind gesellschaftliche Werte, die in Zeiten der Pandemie vielleicht sehr hilfreich sind, um sie zu bekämpfen. Ähm, ja, welche... Äh, also meine Frage jetzt an den Oliver wäre, äh, ob es kollektivistische Einstellungen zum Beispiel in Zeiten von Epidemien sinnvoller sind als individualistische die ja für den Besten sehr berühmt sind. <lacht> genau, das wäre die Frage. Ja, ich meine, natürlich sind äh, äh, kollektive sagen Vorstellungen absolut notwendig, um eine Pandemie zu bekämpfen. Das kann man ja nicht einzeln äh, individualistisch eben äh, überhaupt lösen. Ähm, aber ich glaube, du zielst auch ein bisschen was anderes ab, nämlich sagen die Frage, ob in Asien sagen eher so kollektivistische Werte äh, herrschten gegenüber... Ähm, über Europa, und das würde ich eben äh, gerne verneinen, ähm, weil für mich das auch wieder so ein bisschen so ein Orientalismus zuschreiben und diese sogenannten asiatischen Werte eigentlich ein Kampfbegriff der herrschenden Klassen in, äh, in Asien sind, um gegen ihre eigenen Demokratiebewegung, und LGBTQ-Bewegung und sagen äh, Menschenrechte, Arbeitsrechte eben äh, diese zu delegitimieren. Ne? Und äh, diese Länder sind, also die Menschen dort sind genauso individualistisch, äh, kapitalistisch wie hier, äh, können aber genauso solidarisch sein wie hier, würde ich also sagen, erstmal ne? ähm, Aber, also was, wenn man, ne, und ich meine, wenn, wenn man äh, jetzt auf die Werte quasi der Asiate an sich, sage ich mal, ähm, jetzt fokussieren würde, dann könnte man ja diese großen Unterschiede auch nicht erklären. Aber was man dann sieht, ist ganz interessant, dass, also, die Länder, wo es sagen klar diese kl klare Strategie der Regierung, die auch einfach äh, kommuniziert wird, ähm, äh, das war ein, eine Sache. Aber dann, wenn das kombiniert war mit einer großen zivilgesellschaftlichen Beteiligung, das waren eigentlich die Erfolgs äh, Erfolgsmomente. Und ähm, da ist das Beispiel Thailand zum Beispiel ganz interessant, wo ähm, die auch ähnlich wie in Vietnam ähm, Ne, Test-Traced und Isolate gemacht haben. Aber dass das ähm, sehr stark unterstützt war von ähm, äh, Dorfgesundheitszentren, ähm, die alle so freiwilligen, die haben eine Art freiwillige Feuerwehr für das Gesundheitssystem. Ne? Und das sind irgendwie eine Million Menschen, die da irgendwie involviert sind. Und diese Menschen waren absolut zentral, um das, diese Informationen, um so ein Vertrauen aufzubauen, dass Menschen äh, zum Beispiel, die dann in, in häusliche Quarantäne gingen, die haben die zum Beispiel dann versorgt mit Essen und so weiter. Die haben die konnten, die kannten ihre Leute und deswegen konnten die auch diese, diese Angst, sich zu melden, wenn man irgendwie Fieber hat oder so, eben auch ausgleichen. Das war absolut zentral. Das heißt, je mehr sagen, aktive, solidarische Praxis, entsteht. Und wenn das gekoppelt ist mit einer klaren, ähm, klaren Strategie seitens der Regierung, das ist ähm, aus meiner Sicht ähm, die perfekte Kombination. Ähm, jetzt an Martin. Ähm, welche gesellschaftlichen Werte könnten ähm, in afrikanischen Beispielländern als Reaktion auf die Pandemie sehr hilfreich sein? Oder sind sehr hilfreich, genau. Ich möchte es zunächst einmal unterstreichen, was du Oliver gesagt hat. Ich bin mir tatsächlich sehr dankbar. Wir haben oft so ein bisschen die Tendenzen, da über kollektivistische Gesellschaft zu sprechen. Ich würde mich da komplett anschließen. Natürlich, natürlich gibt es große Solidarität, aber es gibt genauso gut individualistische Tendenzen und da ist gar nichts Romantisches dahinter, sage <lacht> jetzt einmal. Und was ich natürlich schon sehe, man äh, bei den wirtschaftlichen Folgen der Pandemie, über die haben wir sie überhaupt nicht unterhalten. Ja. Also es ist natürlich, die wirtschaftlichen Folgen sind gerade in diesen Ländern enorm. Die Arbeitslosigkeit ist so eine gestiegen. Die Inflation, Inflation ist, ist wahnsinnig groß. Ähm, und ähm, in Afrika schaut man natürlich sehr stark auf die Familie. Ja, Die Familie kann äh, sehr groß sein, ja, weil äh, das jetzt nicht auf reine Verwandtschaftsverhältnisse reduziert, sondern da gehören oft auch durch andere Menschen dazu. Und da sehe ich schon, äh, dass die Solidarität tatsächlich sehr, sehr groß ist. Ja, ich hatte vor ein paar Wochen ein Zoom-Meeting mit einem mir bekannten Hausverwalter aus der Uwe. Der wohnt schon in ganz bescheidenen Verhältnissen. Also er mit seiner Frau und den zwei kleinen Kindern in einem Raum. Und er hat, ohne, ohne das irgendwie zu hinterfragen, diese reine Selbstverständlichkeit, ihn, dass er drei weitere Familienmitglieder aufgenommen hat, die einfach die einfach durch die Corona-Situation genug geraten sind und die leben jetzt zu siebt in einem Zimmer. Und da stellt sie die Frage gar nicht, das wird dann einfach getan. Also ich glaube, das ist schon bemerkenswert, dass es solidarisches Verhalten in Familienverbänden sehr stark gibt. Das findet man auch tatsächlich überall, auch wenn die Menschen wirklich sehr wenig haben. Ja, sehr bemerkenswert. Ähm Genau, was äh, jetzt noch eine, ein äh, Thema, was hinsichtlich Werte ähm, anbelangt ist, wäre auch die Vorstellung von Körper- und Geistkonzepte, die sich, glaube ich, schon äh, auch in manchen Regionen unterscheiden von unserem westlichen Konzept, das auch sehr von der Wissenschaft geprägt ist und, und ja, Körper und Geist sehr stark trennt. Ähm, und da wollte ich auch gern kurz das Beispiel Indien bringen, äh, wo halt auch von der Regierung die Empfehlung kam, traditionelle Medizin einzusetzen und die Yoga-Praxis auch in der Pandemie verstärkt zu nutzen, um Stress zu verringern und das Immunsystem zu stärken. Und weil eben auch diese traditionelle Medizin erreichbar ist in Regionen, wo es vielleicht nicht so eine gute Gesundheitsversorgung geben sollte. Deswegen wollte ich dich jetzt auch, Karin, weil du dich ja besonders damit beschäftigt, fragen, wie Gesundheitskonzepte eben traditionell auch in den Regionen, in denen du arbeitest, ausschauen und wie sich genau die Gesellschaft dort damit behilflich sein kann. Ja, ich würde grundsätzlich einmal das, das Gesundheits- oder das, das Menschenbild, das der, der westlichen Medizin entspricht, ist einfach in Frage zu stellen, weil es auch schon überholt ist. Also wir bauen ja noch auf, auf, einem, auf dem kartesianischen Menschenbild im, im Gesundheitssystem, Trennung, Körper, Geist, Seele und auch darauf baut das, das Medizinsystem, die ganze Organisation auf, die gesamte Spitalsgesundheit, äh, die Organisation des Gesundheitswesens und auch die aktuellen Konzepte, also mit diesem Denken, mit, diesem strikten, mit dieser strikten Trennung. Und das ist natürlich etwas, was ganz viel Leid hervorruft. Und ich glaube auch, das ist etwas, was ganz viele Probleme äh, hervorruft und noch bringen wird. Und das ist ja eigentlich ein Konzept, das ja auch innerhalb der Wes Wissenschaft der westlichen Medizin überholt ist. Also die Psychoneuroimmunologie, ich verweise da auf die Corona-Medizin, das sind äh, wissenschaftliche Bereiche, die nach wie vor Randbereiche sind und dieses Konzept, dieses kartesianischen Menschenbild ähm, ja auch innerhalb der westlichen Wissenschaft praktisch äh, äh, außer Kraft setzen. Und trotzdem agiert die Politik und, und äh, funktioniert das Gesundheitswesen äh, nach wie vor auf Basis dieses Menschenbildes. Und das ist ja auch ein Konzept, das ja trotzdem im öffentlichen Gesundheitswesen, also das ist auch in Uruguay, auch in Ecuador so, dass ja auch äh, in diesen Systemen ähm, genauso umgesetzt wird, oder als das Ideal oder einzig Richtige dargestellt wird. Und ich glaube, dass darin die größte Herausforderung, aber auch die größte Chance liegt, das zu überwinden und, und, und einfach neue, neue Ansätze zu finden. Also, dass jetzt nicht nur das Problem ist, die, die Bekämpfung des Virus und auch die Impfung als einzige Lösung, die selbstverständlich wichtig ist, aber dass es einfach damit so viele Probleme verbunden sind, die nur äh, lösbar sein werden, wenn wir wirklich dieses Grundkonzept einmal in Frage stellen. Weil das, das, das, das löst einfach unglaubliche Folgen und Schäden auch aus. Ähm, für die Menschen, für die, für die sozialen Beziehungen, äh, für Kinder, also das kann man einfach bei diesen ganzen Diskussionen nicht so einfach außer Betracht lassen. Aber es ist, hier in Ecuador ist es sicherlich so, dass, es, dass ähm, eine größere Offenheit besteht, also in einzelnen Ländern, in anderen, wie beispielsweise Uruguay, ist es sicherlich sehr westlich orientiert. Ähm, aber ich würde einmal sagen, die Bevölkerung ist nicht, auch nicht so obrigkeitshörig, dass sie sagt, dieses eine wissenschaftliche Konzept ist das Einzige, das, das existiert. Und ich glaube, dass die europäische Gesellschaft, also wenn ich von außen drauf schaue, dass es so dringend notwendig ist, einfach das einmal in Frage zu stellen und sich dem zu öffnen. Und dann kann man zu Gesundheitsfragen einen ganz anderen Zugang gewinnen. Und wie gesagt, es gibt, ich verweise auf den Professor Christian Schubert, den vielleicht manche kennen, der ähm, auch bezeichnet hat, diese, diese, die derzeitige Situation ist eigentlich eine der, der, oder die größte Krise des westlichen Schulmedizinischen Systems. Und darunter leiden Pflegekräfte, Ärzte, Burnout, Stress, das ist etwas, was an der Tagesordnung steht. Und... Mit mehr Druck und mehr Versuch, noch mehr zu kontrollieren, wird das nicht lösbar sein. Also ich sehe das jetzt von außen, jetzt bin ich ein Jahr, in, in, also vorher 15 Jahre schon, aber ähm, ein Jahr hier. Und ich sehe das einfach so, so eine Zuspitzung in Europa von außen, ähm, also so als ob sich Europa in seinen eigenen Werten zugrunde richten würde. Das, was aufgeblüht hat, bricht plötzlich zusammen. Schon alle betroffen, Was <lacht> Was wären deiner Ansicht nach so die wichtigsten Punkte, die man äh, dafür jetzt äh, in Fokus behalten sollte? Also ich denke zum einen wahrscheinlich das Gesundheitssystem einfach mehr zu fördern. Äh, und, äh Natürlich und... und ähm die, die Menschen, die sich mit einem ganzheitlichen Menschenbild beschäftigen und das ja auch wissenschaftlich äh, fundiert äh, als einfach wieder einen Diskurs zuzulassen, um neue Lösungen zu finden. Das ist einfach etwas, was, was diese großen europäischen Werte waren und ähm, das ist durch diese, also aus meiner Sicht und von außen jetzt noch einmal verstärkt, ist, als ob das niemals bestanden hätte oder als ob das alles in Vergessenheit geraten würde. Und gleichzeitig sehe ich wirklich, was das mit den Menschen macht. Ich arbeite mit den Menschen. Welche traumatischen Erfahrungen das sind, Freundschaften zerbrechen, äh, Brüche quer durch die Familien und das also einfach dieses strukturierte, dieses schablonenhafte Denken und dieses Einteilen des Menschen in diese, in diese, diese dieser Glaube, den Menschen in Einzelteile zu erleben zu können. Also ich glaube, das, das fühlt sich jetzt ähm, ad absurdum. Und dieses überwinden zu können und das einfach auch zuzulassen und zu, zu, äh, zu sehen. Das würde ganz viele neue Chancen beinhalten. Und da muss ich jetzt gar nicht äh, südamerikanische äh, Beispiele heranziehen. Also ich glaube, da sind ja sogar die, wie du erwähnt hast, Maya, wenn man auf, auf Yoga-Praktiken oder einfach andere komplementärmedizinische äh, Methoden blickt, äh, gibt es in, in, in großer Anzahl andere Medizinsysteme mit einzubeziehen, andere Ansätze. Aber das auszuschließen und, und ist auch aus menschenrechtlicher Perspektive, es gibt keine Grundlage, keine menschenrechtliche, die ähm, dieses westliche medizinische Paradigma in der Weise als Einziges anerkennen würde. Also so aus menschenrechtlicher Sicht... Ist das dringend in Frage zu stellen? Ja, danke dir, Karin, für den, das Wachrütteln in gewisser Weise. Ähm, Oliver, du hast ja in Südostasien äh, sicher da auch einen Erfahrungswert zu dieser Debatte. Was könntest du da noch ergänzen? Ergänzen oder widersprechen, also ähm, ich wäre halt skeptisch, wenn eine hindu-faschistische Regierung in Indien dann Yoga empfiehlt, weil sie selber äh, eine absolut katastrophale Corona-Politik macht, dann, dann äh, werde ich erstmal hell hellhörig. Ja? Und aus meiner Sicht ist es, tut mir leid, also mit Yoga kannst du keine Pandemie, eine Virus-Pandemie äh, bekämpfen, das kann, du kannst natürlich Immunsystem äh, stärken und so weiter, das ist ja alles, äh, ist ja alles nicht falsch, ja. Ähm, also, wir haben in, in Indonesien so, ein, so eine ähnliche Debatte, wo ähm, also jetzt so ein traditionelle Kräutermedizin Jamu jetzt äh, sehr gerne genommen wird, um das Immunsystem zu stärken. Das ist ja alles gut. Der, ähm, der Präsident hat dann äh, vor laufenden Kameraden gesagt: Ja, er isst jeden Tag ähm, äh, Ingwer und äh, Kurkuma. Ja das mache ich auch kann ich sehr gut sehr empfehlen ja aber es ist trotzdem es wird mich trotzdem nicht vor dem virus äh, schützen und ähm, also wenn man schon über eine kritik der schulmedizin spricht dann würde ich eher sagen ähm, der punkt bei einer viruspandemie ist ähm, dass man es nicht einfach nur mit einer impfung bekämpfen kann sondern es geht um die gesellschaftliche verbindung und es geht darum infektions äh, ähm, Ketten zu unterbrechen. Und dafür muss man ähm, die Menschen verstehen und die Menschen mobilisieren und äh, sie dahinter bringen ja? und das solidarisch lösen, dass diese ganzen ähm, Nebenwirkungen quasi, sind ja nicht die Nebenwirkungen der Impfung, die, ähm, äh, die das Problem wirklich sind, sondern die Nebenwirkungen der, der sozialen Zerwürfnisse, die in der Gesellschaft erzeugt werden. Und, äh, also die muss man eigentlich äh, eher, ne, an, an die muss man ran, wenn man... Ähm, ganzheitlich-medizinisch äh, das betrachtet. Ja. Wie eine Diskussion. Ja, zur Ergänzung, hat niemand be äh, auch äh, behauptet, dass man mit Yoga eine Pandemie bekämpfen muss. Ich glaube, genau da müsste der Diskurs ansetzen, dass es einfach, äh, dass man es auf verschiedene aus verschiedenen Perspektiven wirklich den Zugang, ähm, einen neuen Zugang gewinnt, um nicht die Gesellschaft auseinanderbrechen zu lassen. Und glaube, traditionelle Gesellschaft... Medizinen, also ein Beispiel, aus dem hat mir ein Arzt erzählt, aus dem nördlichen Amazonas, ähm, eine indigene Gruppe, also ich will, ich spring für keine <lacht> für keine Disziplin in die Bresche und für keine ähm, also ich denke da gibt es die verschiedensten Möglichkeiten aber dieser Arzt hat mir erzählt also eine indigene Gruppe nur zum Beispiel die haben beschlossen sie besuchen kein sie suchen kein Gesundheitszentrum mehr auf sie sagen die einzigen Toten die sie hatten <lacht> war, ähm, sind die die haben also die die haben die Angehörigen verloren die sich an ein öffentliches Gesundheitszentrum gewendet haben. Der Schamane hat eine eine Zeremonie mit Ayahuasca gemacht, befragt, welche Pflanze aus dem Urwald ist äh, für diesen Virus ähm, hilfreich und beha sie behandeln alles selbst. Ist eine Strategie. Es gibt unzählige, denke ich. Und ähm, niemand behauptet äh, dass es eine einzige oder die richtige oder die wichtigste gibt. Aber ich denke schon auch, dass die, dass die westliche Schulmedizin sich einige Fragen stellen lassen müssen. Gut, aber ich gebe es jetzt weiter. Maya hat weitere Fragen. Ja, ich möchte nur kurz äh, vielleicht ein bisschen eine Brücke schlagen äh, und zwar, dass, also ich glaube schon, dass es manche Dinge sind, wo ihr euch wahrscheinlich einig seid, dass es wichtig ist, auch soziale Aspekte mit einzubeziehen und äh, halt die Gesellschaft nicht zu zerkluften in ähm, einer Debatte, die ja einfach eher nur Angst macht und äh, zu sehen auch, was die Bedürfnisse von verschiedenen Gesellschaftsgruppen und Kategorien sind, ähm, um eben die Leiden äh, zu reduzieren, auch ähm, in diesem Sinne halt Solidarität auch zu schaffen. Ähm, genau. Äh, jetzt äh, wollte ich noch... Ich wollte vielleicht noch ganz kurz ergänzen, weil sie in Afrika eigentlich die Post der Gegenrichtung, also in einem Land in Tanzania genommen hat, das ist ja auch sehr autokratisch geführte Start war unter Margot Fuli, die ja die Wissenschaft verteufelt haben, die Laborleiterin sofort entlassen haben, gesagt, Corona ist weg. Wir haben es durch Beten und durch unsere natürlichen Produkte wegbekommen. Eingetreten ist dann die Katastrophe, nicht messbare Katastrophe, aber man hat es einfach gesehen. Und die Spaltung ging da jetzt eigentlich nicht von der Schulmedizin aus, sondern von einem Regime. Margot Fuli hat selbst das Leben verloren, offiziell am Herzinfarkt. Ähm, glaube ich nicht ganz ehrlich, weil das halbe Kabinett verstorben ist, die die Pandemie einfach nicht ernst genommen haben. Also man muss da, glaube ich, schon wirklich genau hinschauen und äh, äh, die unterschiedlichen Strategien äh, in, in diesen Staaten genau beleuchten. Ja. Ich wollte nur ergänzen. Ja, danke, Dimitri. Ähm, was ich noch gerne von dir, Oliver... Äh ja, gern äh, geschildert bekommen wollen würde, ist, weil du äh, erklärt hast, dass ähm, China ein anderes, einen anderen Zugang zu, äh, also zu der Null-Covid-Strategie äh, hat, ob du dazu noch was sagen könntest. Zu China? Äh, ja, zu der Null-Covid-Strategie. Äh, ähm. Ja, ich meine zusammengefasst und ich meine, das ist schon ein bisschen dann vielleicht auch ein, ein kleiner Widerspruch zu Karin. Also ich würde sagen, es gibt schon einen Weg, wie man mit Pandemien umgehen muss, nämlich Infektionsketten zu äh, brechen und China hat das äh, äh, im Grunde vorexerziert, äh, dass sie äh, eben mit Massentestung, also die haben ja wirklich äh, praktisch alle getestet, die haben ja innerhalb von einem vor ein paar Tagen ganze Städte getestet. Ja. Ähm, die Leute, die infiziert sind, ähm, wurden äh, in Quarantäne gesteckt. Ja. Und ähm, äh, damit konnten die eben verhindern, dass es sich ausbreitet. Also wenn sich das weiter ausgebreitet hätte, so wie ähm, in Europa, dann ne, hätten alle diese Millionen Städte... Ähm, da, also es wäre ja wirklich eine absolute Katastrophe gewesen. So, Jetzt wird das aus westlicher Sicht immer so dargestellt, das ist dieser autoritäre Staat, der irgendwie mit Hyperüberwachung und alles kontrollierend und ähm, äh, wie aus so, so einem Science-Fiction-Film ähm, ne, stattfindet. Und ähm, ja, es gibt aber auch andere, die sagen, ähm, Nee, das war gar nicht so, sondern erstmal hat die chinesische Regierung ähm, total Scheiße gebaut, also mit Wuhan, ähm, weil das eben nicht zentralistisch äh, ist, sondern weil das ähm, also sehr viel auto, ähm, sagen, autonom über lokalere Einheiten, äh, Regierungseinheiten läuft. Und die haben in Wuhan erstmal das, das Ganze ja versucht zu verheimlichen. Ja? Und das hat dazu geführt, dass es in Wuhan eben sich so schnell ausgebreitet hat und erst durch, das ist eine These von so einem Kollektiv, Chuang Kollektiv heißt das, die haben jetzt ein neues Buch rausgebracht, Social Contagion, wo die eben darüber schreiben, also wie das mit, im Grunde auch mit Klassenkämpfen und sowas zusammenhängt in China, dass im Grunde die es erst durch eine, eine wahnsinnige Mobilisierung auch von sehr vielen Freiwilligen überhaupt möglich war, diese gesellschaftliche, notwendige, sagen, gesellschaftliche Mobilisierung ähm, herbeizuführen, die dann ähm, das ermöglicht hat, eben dass alle sagen, ähm, mit diesen äh, Test-Trace- und Isolationsstrategien ähm, ja, mitgemacht haben. Und das ist eine andere Perspektive darauf. Also ähm, Ich bin jetzt nicht so der äh, China-Kenner, aber ich glaube, man müsste da jetzt wirklich genauer hingucken, wie haben die es gemacht. Das heißt nicht, dass man alles, was die chinesische Regierung gemacht hat, äh, gut finden muss oder kopieren muss, aber man muss verstehen, was, warum sie so erfolgreich waren ne? und, äh, und da versuchen, seine Sachen abzugucken. Ja, ähm, genau. als Letztes wollten wir noch auf so solidarische Handlungswege aus der Covid-19-Krise eingehen. Und ähm, ich habe mich da äh, zum Beispiel an... Ähm, des Frühjahr 2020 erinnert, wo kubanische und chinesische Ärzte und Ärztinnen äh, und Gesundheitspersonal auch äh, in die Lombardei geschickt wurden, um die dramatische Lage in Italien einfach fachlich zu unterstützen. Ähm, genau Kuba entsandte Mediz medizinische Unterstützung schon bei der Ebola-Epidemie äh, und äh, in der äh, Corona-Pandemie äh, waren auch sie in 60 Ländern unterwegs, ähm, unter anderem auch in Südafrika. Ja, wie verhelfen solche Beispiele zum Perspektivenwechsel und was bedeuten sie für die internationale Solidarität? Vielleicht magst du Karin beginnen? Ja, grundsätzlich glaube ich, dass das sehr wichtig ist, so ein Austausch. Ähm, und auch solidaritätsfördernd. kubanische Ärzte sind ja Dafür bekannt, dass sie eine sehr gute Ausbildung haben im Sinne des westlichen Körperkonzepts, würde ich einmal sagen. Also ich weiß noch, in Uruguay sind sie sehr beliebt, wenn sie Augenoperationen durchführen. Also ich kenne es aber auch aus der, aus der anderen Perspektive ein. Eine, ein Kolumbianer, der bei mir in Beratung war, also schon sehr schwerwiegende ähm, gesundheitliche Probleme. Der wurde dann auch, hat sich auch irgendwann an einen kubanischen Arzt gewandt und war dann also den ganzen Tag über beschäftigt mit ähm, Medikamente einzunehmen und hat dann weitere Ärzte aufsuchen müssen, um wieder wegzukommen. Aber grundsätzlich ist, glaube ich, der internationale Austausch äh, ein ganz wichtiger Weg, um, um neue Solidaritäten zu fördern und äh, Solidaritätsgemeinschaften aufzubauen. Und ich glaube, das sollte, schon im, äh, das sollte man schon im Bildungsbereich und in den Schulen ansetzen. Also, dass man wirklich sich in die Lage anderer Menschen hineinversetzt, in das, in das Leid anderer Menschen, um, um eine neue Empathie also eine neue. Ich glaube, die Empathie ist äh, etwas, was ja alle Menschen mitbekommen haben, aber es ist etwas, was auch verloren gegangen ist, gerade durch dieses, ähm, dieses strukturierte Denken und diese, diesen, diesen Glauben, alles kontrollieren zu können, und, ähm, aber auch Körper, Geist und Seele zu trennen. Und ich glaube, durch solche neue internationale Kooperationen und, und können wirklich solidarische Netzwerke aufgebaut werden. Aber ich glaube, das Entscheidendste ist, dass Empathie, wieder eine neue Empathie und ein Mitgefühl entstehen kann. Und auf jeden Fall bei jungen Leuten ansetzen und natürlich einmal die Empathie mit sich selber auch wieder und die Beziehung zu sich selbst wiederherstellen. Das ist ja auch etwas, was durch dieses, durch dieses dominante, medizinische Denken und ich, ich verweise wieder auf das obsolete kartesianische Menschenbild in der Medizin, dass sie genau dadurch entstanden ist, dass die Menschen die Beziehung zu sich selbst verloren haben und daraus ganz viele Konflikte entstehen. Und deshalb internationale Kooperationen, internationale Hilfen, jeder in dem Rahmen, in dem man kann und in der Denkweise, die er, die er hat, aber ich glaube, das ist die große Chance auch. Und eigentlich auch so eine Veranstaltung, wie ihr jetzt macht und dass man einfach aus der, aus der Praxis erzählt. Also ich glaube, auch das, was die Leute wirklich bewegt das und was die, was die Menschen spüren, auch dass sie das einmal artikulieren können, dann wird auch wieder ein, ein Miteinander möglich sein. Also... Finde ich großartig, ja, auch wenn kubanische Ärzte viele Medikamente verschreiben, aber natürlich großartig, natürlich, jede, jede internationale oder jede Begegnung aus einem anderen Kulturkreis ist großartig. Danke dir, Karin. Hätten die anderen noch was zu ergänzen? Ja, ich denke, dass beim Thema internationale Solidarität, dass man schon auch hinschauen müssen, wie es mit der Impfstoffverteilung weitergeht. Ja, also das ist ja etwas, was direkt vor unserer Haustür äh, passiert. Es gibt ja diese Covax-Facility, ja, wo sich ja reiche Länder dazu verpflichtet haben, den ärmeren Ländern Impfstoffe zur Verfügung zu stellen. Man zugesagt worden sind 1,3 Milliarden geliefert oder... An COVAX weitergegeben, ich glaube ich, es sind bislang nicht einmal 200 Millionen Tosen. Und das sieht man natürlich schon auch äh, in Afrika, da macht sich für mich schon eine Schere. auf. für Urlaubsparadiese wie die Seychellen oder Mauritius haben Impfraten das ist bei den Seychellen über 70 Prozent und, und Mauritius, glaube ich, deutlich über 60 zweimal geimpfte äh, äh, Personen. Und in, in anderen Ländern, also Burundi und Eritrea, haben noch keine einzige Spritze verimpft. Ja? Also, und ich glaube, die Pandemie können wir sowieso nur alle gemeinsam bewältigen. Und da braucht es unbedingt internationale Solidarität, dann, dass jeder überhaupt keinen Ausweg Darf ich auch kurz? Also, kann ich nur unterstützen. Also, und, und da ist auch interessant, dass China, sagen, vorangeht, während Deutschland zum Beispiel immer noch verhindert, dass die Patente, sagen, freigegeben werden hat China schon 1,6 Milliarden Impfdosen verteilt und produziert in 16 Ländern mit anderen Ländern eben selbst sagen Impfstoffe. Und ich würde sagen, dass eigentlich Europa Entwicklungshilfe braucht von China, von Vietnam, von Thailand, dass sie sollten da eigentlich Gesundheitskräfte hinschicken und dass die mal eine ordentliche Ausbildung kriegen, wie man solche Pandemien eben bekämpfen kann. Ja, ja, danke euch auf jeden Fall für den ganzen Input. Es ist jetzt eh, wir sind eh schon sehr weit über die Zeit unseres Gesprächs. Ich glaube, ich würde jetzt gerne noch äh, Fragen von Publikum ähm, ja, reinlassen. Also gerne Handheben. Äh, ich versuche hier jetzt auch mal die Spotlights wegzutun, damit wir euch alle wieder sehen. Genau, wenn es Fragen gibt, bitte gerne stellen. Ja. Ich hätte einen Gedanken. Ja, bitte. Ähm, ich weiß noch nicht genau, wie ich ihn formulieren soll, aber hat es was damit zu tun mit dem Zugang zum Gesundheitskonzept? Äh, Karin Brunner hat ja eher so dafür gesprochen oder auch erzählt, äh, aus Ecuador und vor allem Ecuador gibt es auch viele Alternativen, Alternative Zugänge und indigene, traditionelle Medizin. Ähm, gibt es jetzt irgendwie ein Beispiel, wo man aus einer Region berichten kann, ähm, dass es ja wohl auch sozusagen westliche, also Impfungen, Impfstoff gibt, aber auch traditionelle, wo man in den Vergleich ziehen kann und sagen kann, okay, die Bevölkerung nimmt aber eher den, die Schulmedizin an und diese eher die traditionelle und irgendwie... Wie sind da die Heilungschancen? Kann man da irgend, irgendwas drüber sagen, ähm, was sozusagen besser greift, wie ich das so einfach nur in die Runde jetzt aussprechen so darf? Also, ich kann Erfahrungsberichte weitergeben. Das schon, ja. Ähm, das, das und grundsätzlich, Zeit, ähm, bitte? Entschuldigung, dass innerhalb einer gleichen Gruppe sozusagen Schul der, der schulmedizinische Ansatz angenommen wird, aber auch traditionelle? Ja, ja, ja. auf jeden Fall. Also schon beide ist das auf jeden Fall. Ähm, also in Ecuador gibt es ja auch eigene, im, im Gesundheitsministerium, innerhalb des Gesundheitsministeriums immer eine eigene Abteilung für Interkulturalität in der Medizin. Und äh, wird selbstverständlich geschaut, dass, dass sie zu beiden Zugang haben. Also, ähm, aber dann gibt es eben auch diese Gruppe, die, äh, Gruppen, die äh, doch autonomer oder abgelegener leben, die das eher ablehnen und dann aber auch solche, die, die dann die, die traditionelle Medizin vollkommen ablehnen und äh, sich äh, wirklich nur an die wissenschaftliche, an die westliche Medizin wenden. Also es ist sehr bunt gemischt, aber natürlich auch schwierig hier Strategien umzusetzen. Oder dann überhaupt äh, Zahlen ist mir jetzt nicht bekannt, obwohl ich habe den direkten Kontakt zum Ministerium und zur, hier zur Ärztin die in diesem Bereich, die für diesen Bereich zuständig ist, also zuständig ist. Aber grundsätzlich sind beide Schienen offen. Und nicht so wie bei uns hat man jeden Eindruck sehr sehr einseitig in Österreich. Ja, ja, nein, das nicht. Aber es gibt äh, natürlich in, auf internationaler Ebene, äh, es ist wie eine Parallelwelt, gibt es natürlich die, die, äh, auch Studien zu Komplementärmedizin, Alternativmedizinischen äh, Methoden, äh, eigene Zeitschriften, aber es ist wie eine Parallelwelt äh, und die Disziplinen kommunizieren nicht miteinander und das ist natürlich für die Menschen ein großes Problem. Das ist der Vorteil jetzt, so wie hier in Ecuador, wenn es wirklich eine gesetzliche Grundlage gibt oder eine verfassungsrechtliche überhaupt, dass das ähm, ähm, dass in einer bestimmten Form, man das natürlich einfordern kann auch. Ansonsten, wenn das so eine Parallelwelt bleibt, bleiben eigentlich immer die Patientinnen, Patienten auf der Strecke und die, die Menschen im Alltag. Aber wie gesagt, Studien auch, ähm, klinische Studien gibt es natürlich auch mit äh, komplementärmedizinischen und traditionellen Methoden. Aber das große Problem ist die fehlende Kommunikation zwischen den, zwischen den Disziplinen. Gut, ich gebe weiter, hat sicher noch jemand was zu sagen. Ja, gibt es noch weitere Fragen vom Publikum? Ich glaube, es sind wirklich sehr viele Themen angeschnitten worden. Vielleicht möchte noch wer was nachfragen oder ja, hat einen anderen Punkt. Bitte gerne. Also ich hätte noch eine Frage an Oliver, wie, die, wie siehst du die Faktenlage in, in, in, in Asien? Kann man den Zahlen trauen oder gibt es da Vermutungen? Ähm, das ist unterschiedlich. Sachen, ist auch nicht, äh, wie du ähm, eingangs ja erklärt hast, ja auch sehr, sehr kompliziert, das dann wirklich äh, genau zu sagen. Und da bin ich wirklich kein... Statistiker und auch kein Epidemiologe, oder, äh, äh, aber ich würde sagen, in den Ländern, wo eben Massen, Massen getestet wird, dann sind die Zahlen halt relativ stabil. Ne? Mhm. Also das ist ja so, also oft wird dann gesagt, ja, ich traue irgendwie die chinesische Regierung nicht, klar, die lügen natürlich auch, äh, zensieren und so weiter, aber in dem Punkt würde ich sagen, weil sie so systematisch testen, so viel testen, dann ähm, das, also je mehr man testet, desto genauer sind ja letztendlich die Zahlen. Ja. Ähm, in anderen Ländern wäre ich dann äh, ein bisschen skeptisch. Also Myanmar zum Beispiel würde ich jetzt sagen, dass ähm, da, da sind keine verlässlichen Zahlen, auch wegen dem Bürgerkrieg ähm, oder in, in Ländern wie... Wie Laos oder Kambodscha wäre ich dann auch etwas vorsichtig. In Indonesien geht man davon aus, dass es eine ähnliche ähm, Sachlage ist, wie, äh, wie du für ähm, manche afrikanische Länder gezeigt hast, dass ähm, das einfach viel weniger ähm, getestet wird und daher, das äh, stark unterschätzt wird. da muss man, wie du auch gesagt hast, eigentlich genauer hingucken, je nachdem. Okay, danke. Ja, ich lade noch mal ein. Also wer noch Fragen hätte, bitte sagen. Ja, vielleicht eine Frage zurück an Martin dann. Also wenn man jetzt, also gibt es äh, afrikanische Länder, die im Grunde so eine systematische Zero-Covid, also mit eben Test, Test-Trace und Isolate gemacht haben oder war das eher so ein Lockdown ohne, ohne den Rest? Also so klang das auch in äh, Uruguay. Also wenn man 1,5 Monate Lockdown macht, ähm, ist natürlich dann klar, da sind die sozialen Zerwürfnisse groß. Wenn man zwei Wochen Lockdown macht, ähm, ist das glaube ich ähm, für Kinder nicht so schlimm, wenn die zwei Wochen lang zu Hause bleiben und dann wieder in die Schule gehen. Also das ja. ist... Ähm, die Strategie war natürlich äh, komplett äh, unterschiedlich, weil es waren ja keine Tests verfügbar zu Beginn. Also außer dem Lockdown blieb ja eigentlich gar nichts anderes übrig. Ähm, es hat dann lokale Produktion gegeben von, von Tests. Man hat dann versucht, das in Kenia und Südafrika sehr schnell dann PCR das zu fabrizieren. Hat aber natürlich den ersten Lockdown überdauert, ja, bis, die, bis die überhaupt äh, am Markt waren und insofern... Ich glaube, blieb den meisten afrikanischen Ländern gar nichts anderes übrig. Manche Länder wie Tansania haben sich ja ohnehin komplett aus diesem Testregime, wie sie es genannt haben, verabschiedet, und einfach aufgehört zu testen und die Pandemie eben für beendet erklärt haben. Und was vielleicht ganz spannend war, Madagaskar hat ja noch einen, einen eigenen Weg verfolgt, wo der Präsident ja tatsächlich ein Naturheilmittel auf den Markt gebracht hat, Covid-Organics basierend auf Artemisia annua, das du wahrscheinlich ja aus China kennst. Ähm, ähm, ja, aber dazu, darum habe ich auch bei der Frage von der Anita überlegt, dazu gibt es eigentlich überhaupt kein belastbares äh, Material, ob das irgendwas bewirkt hat oder ob das einfach auch aus einer Verlegenheit einer Regierung raus war. Ich, mir muss was einfallen, also bringe lieber ein Naturheilmittel auf den Markt und, und, und, und erkläre die Pandemie dadurch für bewältigt. Ähm, aber da kann man nur Massen darüber. Also, ich kenne da keine sehr großen Studien und ich glaube, die gibt es auch nicht. Ja. Ja, was ich noch sonst als äh, Frage einbringen würde an euch ist: ähm, Ja, die Pandemie ist ja mit weiteren Krisen verknüpft oder halt, es gibt einfach Krisen, die daneben laufen, wie die Klimakrise, auch dass die. Ähm, Gewalt gegenüber Frauen, Kindern und so weiter einfach gestiegen ist, ähm, ja, und sowieso wirtschaftlich wird das noch sehr viel äh, fordern, die Pandemie, ähm, ja, was wären eure Tipps äh, hier, wo man darauf achten sollte, um einen guten Umgang hier durch diese Krisen zu finden? Beginn gleich ich ähm, ja aus meiner Sicht wäre das Wichtigste wirklich ähm, politische Ideologien hintanzustellen und einen neuen Weg der Kommunikation zu finden also die Politisierung von Gesundheit Gesundheitsfragen und Folgen also wirklich das zu überwinden und ähm, ja natürlich dann grundlegende Werte einfach überdenken der westlichen Gesellschaft, also äh, im Sinne von, von ja, ungerechter Verteilung, dass einfach diese, also weltweiter, äh, es wird ein grundlegendes Umlenken einfach notwendig sein. Und da glaube ich auch wieder, dass jeder bei sich selbst einmal anfangen muss und äh, aus seinen eigenen Möglichkeiten heraus, aber. Ich glaube, ein großes Problem sind wirklich die, die politischen Ideologien. Und das Wirtschaftssystem, ne? das natürlich höchst ungerecht war bis jetzt schon. Und nicht diese Hoffnung, die viele hegen, man können wir endlich zum Alten zurück? Also Das wissen wir ja alle, wie ungerecht das auch bis jetzt war und welche, welche Folgen das weltweit gebracht hat. Und Klima, Klimafolgen, also... Ich glaube, dass darin eine große Chance liegen, liegen kann auch. Gut, danke. Ich glaube, dass die äh, Empolitisierung tatsächlich äh, ein wesentlicher Teil äh, davon sein kann. Man sieht es ja, ich, jetzt, äh, ich mein, bin bei Weitem kein äh, Lateinamerika-Experte, habe aber nur jetzt vor ein paar Tagen den Beitrag, glaube ich war auf Arte gesehen, über wie Stelle in Brasilien die Impfungen voranschreiten, weil es eigentlich ein empolitisiertes Gesundheitssystem ist. Korrigiere mich bitte, wenn es anders ist. Aber die haben ja tatsächlich seit Jahrzehnten ein Impfmaskottchen im Einsatz und Bolsonaro ist ist ja jetzt eigentlich nicht wirklich der Vertreter einer äh, schulmedizinischen Corona-Strategie, aber die Leute machen was anderes draus. Die haben ein viel höheres Vertrauen in das Gesundheitssystem wie in ihren Präsidenten. Und das zeigt eigentlich auch recht schön, wie so eine äh, empolisierte Gesundheitspolitik wahrscheinlich äh, viel schneller zum Ziel führt äh, als andersrum. Ja. Ähm. Also ich denke, dass die, die Corona-Krise sozusagen die, also zum einen zu einer Politik, also eine stärkere Politisierung geführt hat, ähm, auch deswegen, weil es eben die soziale Polarisierung massiv äh, beschleunigt hat und gleichzeitig ähm, es gezeigt hat, dass Regierung und auch Gesellschaften grundsätzliche Veränderungen durchführen können. Also wenn es notwendig ist, dann kann man eben zum Beispiel Stopp sagen. Ne? Kann man sagen, okay, zwei Wochen oder sechs Wochen oder wie bei uns, das war ja so ein Jojo-Lockdown äh, über, über Monate und Jahre. So und ähm, daraus entsteht dann für mich dieser Widerspruch, ähm, also wo die Klimagerechtigkeitsbewegung da eigentlich sehr gut an, andocken kann, nämlich, ähm, und das sagen sie ja auch schon, also für die Pandemie ne, ist das alles möglich. Ja? Ähm, aber fürs Klima anscheinend nicht und äh, ich würde sagen, wir brauchen erst so einen Klima-Lockdown, ja? ähm, solidarisch, also der eben sozial abgefädelt ist. Wir brauchen im Grunde, äh, ne, sagen wir mal, von Weihnachten bis äh, Ramadan äh, einen, einen Lockdown für alle äh, bezahlten Urlaub und das bezahlen wir über die Superprofite von eBay und Amazon, äh, die sagen äh, die sie in den letzten zwei Jahren sagen, zusätzlich an sich gerafft haben. Und das wäre gut, erstens, um diese Pandemie endlich mal äh, zu, äh, zu stoppen und gleichzeitig auch alles in Frage zu stellen. Im Grunde, wie produzieren wir, was produzieren wir, dass wir keine Autos mehr produzieren, dass wir kein Öl äh, mehr ausbuddeln und verbrennen. Und dann im Grunde von Null starten und sagen, gut, wie, ne, wie produzieren wir Energie, wie, welche ähm, Mobilitätssysteme wollen wir haben. Also so einen Lockdown bräuchten wir. Und das müsste eigentlich jetzt, ähm, wäre eigentlich die perfekte Gelegenheit für die Klimagerechtigkeitsbewegung, das jetzt einzufordern und durchzusetzen. Ja, ich denke, das ist ein ganz schöner Schluss jetzt. <lacht> Ja, Anita, du hättest noch was, ähm, äh, genau, ein Feedback-Link äh, für uns, <lacht> genau. Ja, danke, Maya. Ich würde noch gerne einen Link für ein Feedback in den Chat stellen, wer möchte. Wir müssen immer weiter arbeiten an unseren Maßnahmen und es interessiert uns immer, wie alles mögliche ankommt, bei Gelegenheit ausfüllen, wer möchte. Vielen Dank. Und danke für die super spannenden Beiträge von allen. Es rattert schon und an weiter und die unterschiedlichen Impulse. Genau das, was wir wollten, Maya, oder? Ja. Ja, ich bedanke mich auch nochmal ganz herzlich bei euch dreien. Ja, toll, dass ihr heute euch die Zeit genommen habt dafür. Und ja, ich hoffe, genau, dass wir alle viel. Gedankenmaterial haben, um damit ähm, einen besseren Umgang in Zukunft mit der Pandemie persönlich und im Gespräch mit anderen zu überlegen. Und ja, vielleicht sitzt ja doch irgendwer an irgendeinem Rädchen und kann mehr bewirken. Genau. <lacht> ja, dann ja, schönen vielen Dank. Tag. Ja, vielen Dank. War sehr spannend, mit euch zu diskutieren. Danke, Danke auch von meiner Seite. meldet sich noch. Ah, ich glaube, das ist ein Klatschen. Ja, ja. ja, danke auch an das Publikum fürs Dasein, genau. Herzlichen ja, Dank, ja. Schönen Abend. Ja, schönen ja, Abend. Danke, liebe Grüße nach